Wie bereits in dem vorigen Video gezeigt, äh, besteht der Versuchsaufbau aus einem Wasserkocher, in welchen 15%iger Wein geschüttet wurde und welcher dann bis zum Sieden erhitzt wird und währenddessen die Temperatur gemessen wird. Die Theorie, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist folgende. Das ist das Siedediagramm einer Wasser-Ethanol-Mischung wobei auf der y-Achse die Temperatur und auf der x-Achse der Volumenprozent des Alkohols angegeben ist. Und in der flüssigen Phase haben wir nun 15% Alkohol äh, in dem Gemisch. Und wenn man jetzt die Supplete A, also bei konstantem Volumenprozent, die Taukurve also bis zur Taukurve kurve rauf geht, der Konode, also der Gerade, innerhalb der Siede- und Taukurve äh, zur Siedekurve folgt und dann die Isoplete B ähm, hinuntergeht, sieht man, dass die Gasphase zu ungefähr 62%, also Volumenprozent aus Ethanol besteht, was auch durch den strengen Alkoholgeruch zu erklären ist.